Servus Leute und herzlich willkommen. Wie schon erwähnt, ich werde auf YouTube nicht mehr aktiv. Streamen momentan. Dieses FIFA auf gar keinen Fall mehr. Wir sind momentan auf Twitch unterwegs unter der Woche viel. Wir spielen COD, wir haben Days Gone gespielt, Community Games etc. Ich habe ja gesagt, mich würde es mega freuen, wenn der ein oder andere mit rüberkommt. Ein paar sind auf jeden Fall schon da. Wenn der ein oder andere noch Lust hat, würde ich mich trotzdem immer wieder freuen. In der Kanalinfo, in der Videobeschreibung sind die Links zum Twitch-Kanal. Wer noch kein Follow da gelassen hat, wer noch nicht drüber gegangen ist. Wie gesagt, zum Wochenende werden wir dort natürlich die Weekend League dann fertig spielen. Beziehungsweise anfangen zu spielen. Wie weit wir spielen, werden wir sehen. Das werde ich dann eventuell als Highlight nutzen um hier hochzuladen wenn es irgendwas besonderes gibt lade ich hier ein video hoch aber ich werde mich jetzt in nächster zeit erstmal mehr um twitch kümmern ich habe mehr spaß auf twitch allein die musik und und und für die leute ist es teilweise besser man hat mehr funktionen man hat bessere funktionen das war ja das was ich schon des öfteren jetzt erwähnt hatte dass es einfach schon viel viel ausmacht wenn man seine eigene musik hören kann Mehr Spaß am Spiel da ist, auch wenn es trotzdem nicht besser wird wie vorher. Unsere Packs heben wir natürlich oder haben wir aufgehoben fürs Tot. Hier habe ich heute für euch nochmal zwei Icon Packs gemacht. Mein Verein ist jetzt wirklich komplett leer. Lasst euch überraschen, was dabei rausgekommen ist. Ich verrate euch nicht zu viel. Schreibt mir gerne in die Kommentare, Win oder Lose. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Nein. Punkt 21.21 Uhr, 20, äh, 21 Uhr 21, Entschuldigung Leute, öffnen wir unser erstes Icon Pack mit der Nase. Ich habe zwei Icon Packs noch abgeschlossen. Mal gucken, vielleicht haben wir irgendwann ja doch mal Glück. Komplett alles aus dem Verein. Noch ein paar ja, Spanien, schon mal Müll. Okay, wen haben wir da? Oh, okay, ist ein Butra, nimmt man mit. Utra nimmt man mit, ist halt wieder ein Stürmer, könnte man eigentlich sogar einbauen, so schlecht ist er jetzt nicht, wenn ich mir so seine Stats angucke, hat halt leider nur drei Sterne Skills, aber verkehrt ist er schon mal nicht, der Kollege, gibt bedeutend schlechtere, Den nehmen auf jeden Fall. Könnt ihr mal reinschreiben. Win oder lose. Und wir gucken. Ich hätte gern. eine vernünftige Nation mal. Frankreich, Brasilien. Irgendwas geiles. Italien. Komplett Müll. Das war's komplett, Jungs. Zweimal Stürmer. Und wieder ein Del Piero. Alles klar, okay. Naja, als erstes zieht man gar nichts, dann zieht man nur Stürmer, was soll ich sagen Jungs, 83 Pace ist halt mittlerweile ein bisschen schlecht, auch wenn er wieder 5 Sterne Weakfoot hat, Passwerte sind eigentlich auch solide, aber nicht das was man will. Ja, was soll ich sagen, damit verabschiede ich mich dann auch schon wieder. Ich hoffe, euch, euch gefällt das Video trotzdem. Wie gesagt, der Kanal bleibt bestehen, Jungs. Wir sind die Woche über regelmäßig auf Twitch gewesen mit der Community. Am Zocken hat mega Bock gemacht. Das wird auch in Zukunft weiterhin so sein. Ich werde hier als Videos hochladen. FIFA werde ich nicht mehr auf YouTube streamen vorerst. Also dieses FIFA auf keinen Fall mehr. Vielleicht lade ich hier die Highlight-Videos hoch. Von der Weekend League. Aber die werde ich hauptsächlich auf Twitch weiterzocken. Da macht es gerade momentan mega Bock. Mich würde es freuen, wenn der ein oder andere von euch da natürlich rüber geht. Ich habe es schon des Öfteren jetzt gesagt. Und dann hoffe ich, sehen wir uns drüben. Link ist in der Kanalinfo, in der Videobeschreibung, überall drin. Haut rein. Viel Glück in der Weekend League und ciao.